<coughs> same we oh. So, äh... Uh, are we driving? No, we're just oh. going outside yeah. and then going into another building. Okay. Ah, yeah, yeah, I will pick him up. Oh, driving. Yeah, I don't know. Yeah, why talking? Yeah, why not? So uh, you in in-game a good Hey, coming, So, auch für auf Englisch geswitzt. Muss man drücken, vielleicht. Wie so sitzt. Sitzt sie? Nee. Nee, Alles wenn ich Mein Fuß juckt, Alter. So, ich kratzen hier. Ja, Mann, kratzen. Oh, das tut echt gut, ganz heiß. Ach, dieser Aufzug. <lacht> hey, spring mal, wenn der so macht. Nee, auf <lacht> <have lacht> keinen Fall. <lacht> Ich so hinterher. Na klar, boh. Jetzt gleich die Füße aber. Schön, Oh nein. Soll ich für dich ihn auch ordentlich, oder? Die hast du alle verloren, Javasch. Ist das ein gutes Omen oder ist das ein schlechtes Omen? Ich denke, daran hat es nicht gelegen. Sicher? <lacht> ich bin mir so ziemlich sicher. Aber du kannst auch einfach warten. Das wäre die saferere Variante. Ja, das ist die saferere Variante. Fabian, was ist dein Eindruck? Sehr guter Eindruck heute, ja? Hey. Erstmal Tiktok machen, oder? Hey, ich guck mir jetzt das Living Big Vlog an. Hey, machen wir. War kein Fehler, es war eine Erfahrung. Was für weise Worte hier aus meinem Mund rauskommen, das ist ja Wahnsinn. Wie hab ich das eigentlich gedacht, ne? Das ist... Aber. Okay. Roommate! Ja. <lacht> Habt da hier viel Spaß auf dem Zimmer? Ja. ja, Jeden Abend macht er den Fernseher an. Boah! Was ein Film! <lacht> zu denen? <Nein>. Nö. Welcher Ein klassischer Film, wirklich. Ein Robot. Ja. Und äh, Gran Torino. Ja, ja. Okay. Du hast zweimal Nö gesagt? Ich <lacht> nee. mal. Ach so heilige Bildungslucke. <lacht> oh, already, ja? Yeah? Nein! Der wird auf jeden Fall viel schreien. Denkst du? Ja, natürlich. Muss ich da zurückschreien heute? Ja. Du warst gestern ein bisschen leise. Ja, gestern habe ich das Gefühl, gefühlt, muss ich sagen. Das war irgendwie unangebracht, oder? Kannst du? Ach, ja. so die Hunden? <lacht> so nett waren, meinst du? Nee. So, die Hunden <lacht> waren irgendwie. <lacht> er flammt auf Deutsch aber auch. Was hat er gesagt? Komm schon. <lacht> <lacht> Nein, aber der hat ein bisschen was gelernt von früher, von uns. Der sagt immer Fettsack. <lacht> <lacht> ja, Peter, mit dem habe ich damals in Amerika gelebt. Also, Gott, wir machen, wir ich habe Schreien gemacht. Ich am Schreien gestern. Die ja, ich. So, Ich habe Schreien Genau. Aber ich war der Einzige. Deswegen werde ich heute nicht schreien. Ich ich schreien heute? Keiner hat gefühlt gestern, deswegen schrei ich nicht mehr. Ich schreie heute. mit ich, ich schreie heute. Ich schreie heute. Ich heute. Ja, Flo, du schreit, oder? Ja. Also wenn Flo schreit, dann fresse ich, fress ich im Gesen. Dann fresse ich im Was schreckst du? Ich habe früher mal geschrieben sogar. Mann, ja. Früher war ich richtig voll aktiv, Mann. Attacks, ja. Attacks, echt? Ja klar. Zeiten und nicht mehr? sich und Zeiten ändern sich. Du bist halt erwachsen geworden, ist sagst du? Zu anstrengend, kein Scheiß. Das ist zu anstrengend? Ja. Ich werde heute euch schon. War nicht so viel schreien? Ich werde heute wahrscheinlich mit keinem reden noch. Hallo? Besser? Jeder für sich meinst du. Jeder für sich. Heute kommt es auf Schnauze an und Gesicht dagegen. Ich habe immer Carbon hat ein bisschen zu viel. Äh... Warte mal, was ja, der, verstehst du nicht? Guck mal, weil gestern gegen Liquid, wir haben mhm. das zwei gepickt und sie ja. waren automatisch schon im Warm-Up-CT. Ja, und wir sind auch Warm-Up-CT? Ja. Ja, aber es ist ja eher Pick. Ja, deswegen sind also wir auch nicht. CT OT gepickt. Nein, Bruder, du pickst doch nicht die Map und die Seite. Nee, warte mal. Die haben da Oberpass oh gepickt, picken die Seite oder das was? Das muss geschnitten werden. Das wird gekantert auf jeden das Fall. Das ist Fall. auf jeden Fall 100 Prozent. Schön. Gesicht geben, meine Freunde. Und okay. heute mal Confidence tanken, okay? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, okay? Ich checke ich lang kurz. Lang links. Down. Knit. Nice. Knit down. Toiletten. Shopguardian. Down. down. Down. Nice! Nice! Ja. Ich mach Majesteller. Aber rechts. mal nochmal. Ne Überkrasse so Sehr gut. Piller. Sehr gut, Auf geht's. Auf geht's. Die haben auch nicht den also, wenn ich ich B, leg B. Nice! Sehr gut. Ey, aber. Habt ihr mir da vor dich zugehört mit einem taktischen Timer von mir? Nicht real gehört, Nicht real-Quest, wer real real real real real. ist real Nein, das war 3 gegen 3. Das war 3 gegen 3 und die Box ist gefällt. und ich Also 3 3 ist kein XX oder was? Hauptsache, die sind Zeit auf. Schwerer Steinpapier? Nee, die Niklas soll erst auf mich. Verdammt. Es war trotzdem XX das weißt du genau. Entschuldige dich, Niklas. Das war, genau. ja, das war, dich, das war, gut, war tatsächlich das war eine gute Situation. Ich wollte... So okay? Ist noch nicht gewonnen. Let's go. Boom! Boom. Flash kommt nochmal mal, Frau Barrels, ja, komm! Fertig. Boom! Ich glaub DJ. Nee, DJ war B-Log. Warte mal, ich hab doch hier. Ja, als T. Ich spiel's jetzt als T. Hatte ich nicht. Ja, als T war er B-Log. Ja. Ja, jetzt über CT. CT ist der Monster. Alter, DJ ist A, Paul noch A, Johnny Schieber, Peter Kurz, Bambi. So. Immer daufen, ne? Immer daufen. CT-Headshot. CT-Headshot. Wenn es äh, geht, musst du es immer ein bisschen ansagen, okay? Erinnere dich, als wir das letzte Mal gesagt oh! haben, die wird nicht gut sein und um oh! das, heißt, dass du nicht in die Tür reingehen kannst. Ja. Kurz, kurz. die Ja, was yeah, ja, passiert? Alter, nice. also, wenn man reingeht, dann geht du nicht rein. Wir wollen nachher... Oh, auf Hände schauen, ich wie geht die Tür auf? Oh. Das ist Outdoors Work, huh? ja? Ja. Peace Map. Was ist denn Das Map? Peace 2. Ah, Karim auch wieder da. Hi hey, Karim. So, ja. Nette. <lacht> Wo ist die? Gut, ja, ja, da Kurz ein bisschen näher kommen, Rische, bitte. Ja, Rusch. Was spielen wir nochmal? Nicht VP. Nicht VP. Vielleicht ein B-Rush? Ja, sowas können wir machen. B-Roller? Ja, ja. Sei aber nur wenn wir viele Mac-Tuns haben, oder? Nö, aber also generell so. Aber Lass einmal B-Roller so, ist ist okay. Mal einmal ja, im Spiel B zu B zu löschen. Passieren könnte ist genau no, das, was du nicht brauchst, okay? Alles andere darüber reden werden wir reden, das ist kein Problem. Ich, ich, ich leg vom Plateau, ich vom Plateau. Halt mal, Jean Paul. Schafft, nee, kann nicht, ich kann nicht. oben oh, rechts geholt, Ben da. Oh, Nein! Oh. Oh. Nice, wie schön. Sehr, sehr gute Runde, Karin Josef. Sehr gut, Mann. Ja. und Josef. Ich brauch Auch einen Drop, wenn es geht. Nice. Nice, Karin. Ich muss Und ich brauche es. Und ich brauche B was blockiert. Fiddy, Fiddy! Fiddy, Fiddy! Fiddy, Fiddy! Fiddy, Fiddy! Fiddy, No! <laughs> <laughs> okay, yeah. Crimbord doesn't even sound Cremble. that bad. It sounds a bit bad. No, oh, crimbord. Crimbord with cream an end. Yeah. It's like a bonbon. Okay. True. Yeah, that's true.